Hallo, ihr Lieben, Und ja, wenn mal wieder spaßige e mail zu einer vertragten Situation, diesmal die Vorgesetzte liebt ihren Untergebenen, passiert. Ne? Wir verlieben uns da, wo andere Menschen sind. Und ja, auf der Arbeit lernen sich ja auch echt viele kennen. Und äh, wenn das natürlich über Hierarchiegrenzen geht, ist es natürlich immer. Hat so ein Geschmäckle, gell? Ähm, gibt eine neue Lesung, 12.02. in Karlsruhe. Findet ihr auf libische.de. Gibt es oben so einen Lesungsbutton. Äh, könnt ihr direkt Karten holen. Äh, ist schon gleich in der ersten Nacht schon mal. Habt ihr schon mal äh, einen großen Teil irgendwie weggeballert? Also wenn du noch eine Karte haben willst, dann ähm, würde ich mich beeilen. Genau. So, dann gehen wir da mal rein. Wenn du auch solche Fragen stellen willst, geht bei ein Formular auf liebesche.de. Also hallo Christian, ich befinde mich in einer absolut toxischen Beziehung mit meinem Arbeitskollegen. Ich bin seine direkte Vorgesetzte und es ist nicht leicht, Arbeit und Privatleben zu trennen. Ja, man sagt ja immer so schön, never fax the company, aber ja, wie das Leben so spielt, ne? Ja, er hat mich nach meiner Trennung von meinem ex narzissten eingefangen. Ja, ich würde immer nicht so eine passive... Sprache wählen. Du hast mitgemacht. Das ist wirklich so wichtig, so Verantwortung für seinen Handel zu übernehmen. Also du hast Ja dazu gesagt. er da hätte ich nicht eingefangen. Du hast Ja gesagt dazu. Ne? Das finde ich ganz wichtig. Äh, und mich mit Zuneigung überschattet steht hier. Ich vermute, du meinst überschüttet. Da finde ich einen richtig schönen freudschen Versprecher, weil äh, Lovebombing sollte man eher von überschatten sprechen als von überschütten, aber äh, sehr Spaßig, ja. äh, Nach drei Wochen ging es dann los, dass Treffen nicht mehr möglich waren, weil Außerirdische seinen Wohnort gekapert hatten, äh, nee, weil äh, die Ex Heuschnupfen hatte, musste irgendeinen Hund betreuen. Dann hat er noch einen kleinen Betrieb, in dem Mobile hergestellt wurden. Und, äh, genau, die Mundblütenernte stand an, ja, das sind so die typischen Sachen, ne? Dann hatte seine Mutter zu lange Haare und war bei ihm pfleglich untergebracht und so weiter und so fort. Ja, im Prinzip alles gute Gründe für wenig Zeit und keine Treffen. Ja, also ich kann nur immer wieder sagen, wenn jemand nicht verknallt ist, das gilt für Männer, das gilt für Frauen, dann, äh, ja... Dann werden, äh, ich weiß nicht, wo ich das gelesen hat, in irgendeinem Kommentar oder weiß es nicht, irgendwie äh, von einer Oma, von irgendjemandem, wo die Oma ähm, äh, mit dem Auto, als es noch kein Google Maps war, äh, über fünf Ländergrenzen, um ihrem Liebsten zu besuchen und, äh, und so weiter und so fort. Ähm, ja, also, wenn man äh, jemanden gut findet, dann. Weiß ich nicht, macht man alles, wechselt die Religion, äh, wechselt sein soziales Geschlecht, nein, Spaß. Ähm, ja, alles Mögliche, ne? Das, äh, dann geht auf einmal alles, aber wenn, wenn man im Ego-Spielmodus ist, geht gar nichts, ne? Von daher ist, äh, kann immer wieder raten, weil mit meinem Modul 1, Programmierung des Liebeschiff hebelt ihr das alles aus, ne? Wenn man das mal einmal verstanden hat, wie man diese solche Sachen angeht, das ist überhaupt keine, Rolle spielt, was dir da jemand auftischt, dass du einfach die, die Ergebnisse begutachtest und daraus deine Schlüsse ziehst, weil du kannst mit sowas nicht diskutieren, das ist Irrsinn. Ne? Aber was du dich fragen musst, ist, warum hältst du an so einem verkrüppelten, muss ich wirklich sagen, Dating-Prozess fest? Das ist deine Aufgabe. Ne? Ähm, wir eiern seit fünf Monaten rum und haben uns in dieser Zeit sechsmal privat außerhalb der Arbeit getroffen. Ja, du hängst da schon an der Nadel und dieses On-Off ist, äh, habe ich jetzt in x Videos hergeleitet, spare ich mir heute mal, ist halt extrem addictive, ähm, wird leicht mit Polarität verwechselt und ja, also ja, On-Off, hast du jetzt nicht gesagt On-Off, aber dieses, auch On-Off in Emotionen und dieses, ah, ich kriege ihn nicht, da wird halt viel Dopamin freigesetzt, das verwechselt man mit Liebe, verliebt sein und ja. Also wenn du Swill, Achter, auf Sull und Achterbahn stehst, wunderbar, aber wie du ja feststellst, tut es halt nicht gut, ne? Ich war schon zweimal an dem Punkt, nämlich ich gesagt habe, lassen wir es, äh, da hat er total blockiert. Nein, er will diese Beziehung unbedingt, aber es ändert sich nichts. Ja, gut, also ich würde heute, meine ich bin ja eh nicht mehr auf dem Daddy-Markt, aber ich würde sowas. Ähm, also würde ich mich nicht drauf einlassen. Würde ich, also entweder würde ich rausgehen oder würde den, ich würde das Spiel einfach umdrehen und würde sagen: Okay, es ist ab jetzt Freundschaft plus, kein Bock, weiß ich nicht. Dann date ich auch weiter und am Geschützten, äh, was weiß ich, wenn wir uns da treffen wollen, äh, aber also ist wirklich wichtig, so nicht aus dieser, aus dieser Ohnmacht rauszukommen und in eine kräftigere Position zu kommen und weil er hat die ganze Macht hier, er bestimmt alles und du lässt alles über dich ergehen, so, ne? und den Spieß musst du echt umdrehen, ne? äh, Ich setze ihn mit Fragen nach einem Treffen, beziehungsweise dem Wunsch, einfach zu wissen, was er in seinem Leben tut, so unter Druck, das ist kein unter Druck setzen. das ist, ihr habt angefangen zu daten, er hat dich gelaufen und äh, jetzt geht es nicht weiter und du fragst dich, what the fuck, ne? was ist denn hier los? Irgendwie, das ist kein Unterdruck setzen Wenn er sich unter Druck gesetzt fühlt, das ist sein Problem. ne? Das musst du dich nicht drüber... Das ist immer wieder dieses von so womöglich Bindungsängstern. Oh, die fühlen sich unter Druck gesetzt. Ja, dann fühlen sie sich immer unter Druck gesetzt. Also ich habe da einen ganz anderen Ansatz als viele hier auf YouTube, die mal, die, dass diese Bindungsängste mal gepampert werden müssen und ah, die Armen und... Und nee, bloß ihn unter Druck setzen. Ja, drauf geschissen, ey. Dann fühlt er sich eben unter Druck gesetzt, ne? Äh, er hat das Gefühl, sich ständig rechtfertigen zu müssen. Ähm, ja, aber das ist auch das ist nicht sein Problem, weil er kommt ja nicht auf den Punkt irgendwie, ne? Offensichtlich passen ja Taten und Worte nicht zusammen, ne? Ich liebe ihn, aber es tut einfach nur weh. Ja, ist es Liebe, wie ein viel Video von mir heißt, oder ist es nur Wiederholen eines alten Musters? Das frage ich dich, ne? Ich kann nicht fassen, dass ich mich nach äh, vier, fünf Jahren endlich in so einer toxischen Beziehung mit einem Narzissten getrennt habe, nur um jetzt wieder unendlich zu leiden. Ja, aber es ist dein Dating-Muster, ne? Programmier dein Liebeschiff um. Es ist dein Dating-Muster, da kannst du niemandem äh, die Schuld für geben, ne? So, das, da musst du ran, ne? Und das ist kein Zufall, wie immer wieder gern gesagt wird, ne? Und sind nicht immer alle Männer sind Narzissten, alle Männer sind böse. Nee, du suchst bestimmte Männer aus. Also, sehr wahrscheinlich. Ähm, genau, ich bin Elementarphysikerin, kein Psychologe, aber ich hätte jetzt mal vermutet, dass er bindungs- und verlustängstlich ist, und nicht koabhängig und liebessüchtig. Also, wo er jetzt verlustängstlich ist, hat sich mir noch nicht erschlossen, aber wo date ist ihn ja, ne? Aber ansonsten, ja, kann, sieht so aus. Ich muss da dringend raus, das weiß ich, aber wie zum Teufel soll man im Nullkontakt bei unserer oben genannten Arbeitssituation funktionieren? Äh, ich bin da ziemlich ratlos. Also, ich kann jetzt wirklich nur, also offensichtlich geht es ja nicht weiter, ne? Das heißt, jeder, jede Woche, die du da verbringst, ist wirklich für den Arsch. Dann bist du die Vorgesetzte, ich weiß es nicht, wie ihr das so handhabt, seid ihr in einem, also wie ich das hier so richtig sehe, ist es eher ein kleines Unternehmen. Ansonsten kann man ja auch leicht als Vorgesetzte mal ähm, mit einer mit einem hr probleme kriegen, so, ne? Aber gibt es hier, glaube ich, bei euch nicht, wenn ich das hier so zwischen den Zahlen so richtig lese. Äh, und ähm, ja, also, nee, da gibt es keinen Rock-Kontakt, aber es gibt. Diese Gray Rock-Methode, habe ich auch Videos zu so gemacht, könnt ihr einfach googeln mal auf dem Kanal, was mehr oder weniger heißt. Ähm, ja, man lässt keinerlei private, also man trennt sich natürlich, lässt keinerlei private Kommunikation mehr zu und äh, hält sich auch mit dem Ausdruck von Emotionen. Also man ist wie so ein Stein quasi. Ne? Das kann man machen, das haben viele gemacht schon. Das ist das Zweitbeste als Nullkontakt, ist natürlich viel schlechter als Nullkontakt. Ähm, und ähm, ja, am Ende des Tages äh, ist halt so, wenn man auf der Arbeit was anfängt und hält es dann nicht aus, muss man halt ja, entweder Backen zusammenbeißen und man, irgendwann wird auch das besser äh, oder halt Konsequenzen rausziehen, ne, also bist da ja nicht festgetackert wahrscheinlich. Äh, letzten Endes ist es, wie ne? also, es ist, ne. Es ist, wie gesagt, es ist so wichtig dafür, Verantwortung zu übernehmen für seine Situation, weil Kannst da jetzt, also würde ich dir raten, nicht ihm die Schuld zu geben. Also kannst du natürlich ihm die Schuld dafür, für sein Verhalten geben, meinetwegen. Aber ihr habt euch beide entschlossen, auf der Arbeit was anzufangen. Es ist menschlich, es ist verständlich, es passiert. Wir machen alle jeden Tag irgendeinen Quatsch. Mal mehr, mal weniger. Und ja, muss man eben, das gehört zum Erwachsenenleben dazu, muss die Suppe eben ausgelöffelt werden. ne So ist es. Aber äh, so eine elende. Verhungernde Beziehung vorzusetzen, hätte ich persönlich keinen Bock drauf, so, ne. Aber das wird sicherlich, ähm, könnte mir vorstellen, wenn du da jetzt einen Strich ziehst, dass er da erstmal wieder ankommt. Also, das wird sicherlich noch, äh, vermute ich, wenn du da jetzt nicht sehr schnell zu so einer Klarheit findest, sicherlich noch eine Zeit lang vor sich hin wurschteln. fürchte ich. Aber das sind Situationen, siehst ein bisschen, dass er dein Arschengel ist. Und würde dich sicherlich wesentlich weiterbringen. Und vielleicht bringt dich das dazu, mal über dein Suchmuster danach zu denken. In diesem Sinne, mach die fucking Kurse, guck nicht nur die Videos und wir sehen uns bald wieder.